Dieses Thema habt ihr euch gewünscht. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich erzähle euch etwas über die Zuordnungen, also über die antiproportionalen und proportionalen. Eine Zuordnung ist einfach etwas, wo eine Menge einer anderen Menge zugeordnet wird. Das heißt beispielsweise wird... X, y zugeordnet und y wird x zugeordnet. Als Formel oder Gleichung aufgeschrieben heißt es hier y ist gleich x, beziehungsweise für die höheren, für die weiteren ist es f von x ist gleich x, Es also wird die Funktion von x. Proportionale Zuordnungen werden als Gleichung so aufgeschrieben y ist gleich mx plus n, oder als Graph gebe ich das hier mal y ist gleich x, also m ist gleich 1 und n ist gleich 0 an. Man sieht hier eine Gerade, die eine Steigung von 1 hat. Ein Beispiel dafür ist, dass nicht für diesen Graph, aber dass Äpfel mit einem Preis von 10 Cent verkauft werden. Also ein Apfel kostet 10 Cent, zwei Apfel 20 Cent und so weiter antiproportional -Zuordnungen sind nicht wirklich genau das Gegenteil. Die Formel lautet y ist gleich m durch x plus n. Das heißt als Graph gebe ich das hier mal als y ist gleich 1 durch x an, weil m gleich 1 und n gleich 0. Hier sieht man eine Hyperwelle. Als Beispiel hier ist, dass Arbeiter etwas fertigstellen müssten, ein Arbeiter braucht eine Stunde, das heißt zwei brauchen nur noch 30 Minuten und so weiter. Und jetzt möchte ich gerne mal wissen, welchen Jahrgang besucht ihr? Also klickt oben rechts in die Ecke und schon werdet ihr auf eine Umfrage geleitet, wo ihr einfach nur ankreuzen müsst. Achtung, ich werte es nach Gymnasium aus, das heißt die Real- und Hauptschüler müssen einfach nur eine Klasse abziehen. Das nächste Video wird der Dreisatz sein und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und damit tschau's bis zum nächsten Video.